Ciao, ich bin Arnold, hier haben wir Celina. Wir beide machen Lehre Fachmann- und Fachfrau Hauswirtschaft hier im Wohn- und Pflegeheim Friedensberg, unser Dorf. Wir beide zeigen dir jetzt unseren Alltag. Komm mit! Unsere Tätigkeiten sind im Service, Küche, Wäscherei und Reinigung. In Greenisberg, unser Dorf, ist ein ganzes Dorf, wo ist. Obwohl unser Betrieb groß ist, ist es trotzdem sehr familiär. Und das Coole an unserem Beruf ist, es hat viel Abwechslung. Man ist nicht nur im Büro. und macht auch nach der Lehre entscheiden, wie man sich weiterbildet. Die Benefits in unserem Betrieb sind, dass uns die Haupttags und die Showbücher bezahlt werden und auch bei der Arbeitsschule sich beteiligen sich. Wenn du die Lehre machen willst, musst du mitbringen, Teamplayer zu sein und auch Sinnverordnung zu haben. Das Coole an unserem Betrieb ist, dass wir alles intern haben und nicht extern Praktika machen müssen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann bewirbt doch jetzt bei Wohn- und Pflegeheim Frienisberg, unser Dorf.